Wir haben heute den 12. Dezember. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, das war im Sommer, wo wir Honig geerntet haben. Der Sommer ist dann nachher eher schlecht verlaufen für Bienen, also es hat relativ viel Niederschläge. Gehabt. Die Faroamilbe hat sich extrem gut entwickelt. Ich habe dann Ende Juli, Anfang August, die normale Varroa-Behandlung gemacht. Dann haben wir gesehen, dass im November die Varroa-Belastung doch schon wieder recht hoch war. Ich habe mich dann entschlossen, eine vorzognige Varroa-Behandlung zu machen. Hier sieht man jetzt einen Bodenschieber, der unter dem Gitter ist, die sogenannte Windle, der jetzt drei Wochen im Volk war. Alle dunklen Punkte, die man hier sieht, also hier auf dieser Unterlage, das sind jetzt in drei Wochen mit dieser Behandlung sind wahrscheinlich gegen die tausend Milben oben runtergekommen. Das war am 20. November der Fall und heute würden wir jetzt die ganz klassische Restentmelde machen mit der Oxalsäure. Ich habe zwei. System verschiedene Systeme. Hier. Also das eine Mal machen wir eine Verdampfung. Und dann noch das klassische, das ja die meisten kennen. Das OXUVAR von Andermatt. Das ist ja eigentlich auch das einzige Swissmedic zugelohnende Mittel, das wir im Moment haben. Das OXUVAR besteht aus zwei Komponenten. Einerseits das Wasser mit der Oxalsäure. Und andererseits der Beutel mit der Saccharose. Wir machen das jetzt auf. schraubt das wieder gut und dann müssen wir es gut schütteln. Wichtig ist immer die Gebrauchsanweisung. Das sind ganz wichtige Informationen drauf. Einerseits einmal, dass die Temperatur beim Träufeln über 3 Grad plus sein. Wenn wir solche Temperaturen haben, dann sind die Beine nicht mehr an Traube, dann ist die Wirkung auch wieder schlechter. Heute haben wir jetzt ziemlich genau 10 Grad. Ich hätte es lieber ein bisschen kühler. Was auch wichtig ist, dass die Oxalsäure, dass man die nicht ganz kalt über die Beine träufeln, sondern dass die leicht temperiert ist. Die sollten so 30-35 Grad warm sein. Also ich stelle jetzt auf die ganze Büchse in ein Kessel. Ich habe hier heißes Wasser. Und ich einfülle, Dann wird das temperiert. Pro Bienenvolk träufeln wir insgesamt 30 bis 50 Milliliter, insgesamt. das ist also etwa 3 bis 5 Milliliter pro Wabengass. Die Träufellösung lenkt für ca. 10 starke Völker, also etwa 500 Milliliter. Man sieht hier schön, dass sie an einer lockeren Traube sitze. In diesem Bereich. Das ist auch genau der Bereich, wo ich natürlich träufle. Ich will ja die Flüssigkeit auf der Biene haben und nicht auf dem Kastenboden. Toxalsäure funktioniert so, dass es das eigentlich eine komplette Übersäuerung geht der Milben der Milbe und weil die Milbe mag weniger vertragen als Bienen und da hat man einfach die richtige Dosierung ausgetestet, was das die Milbe tötet und die Bienen überleben. Die die Träufelbehandlung die darf man auf der Winterbiene, also auf der gleichen Biene nur einmal machen. Wenn man das zwei-, dreimal machen würde, dann würde die Biene von dieser Behandlung sterben. Da, man jetzt so drauf und kommen nur einige natürlich damit in Kontakt. Aber weil das natürlich süß ist, durch die Saccharose nehmen denn die anderen Bienen auch. Und es, es klebt dann etwas und sie verteilen das also so sehr gut aufeinander. Ich kann hier mal noch schnell eine Wabe ziehen. Dass man ein bisschen sieht, wie das da innen aussieht. Man sieht jetzt auch, also, wie sich die Oxalsäure schon schön ein bisschen verteilt. Wie sie ist überall schon etwas Bis weiter runter. Als nächstes zeige ich euch jetzt die Oxalsäure Sublimation. Also die Verdampfung. Ich habe hier so ein Gerät, wo mit Heissluft betrieben wird. Mit einem Heissluftfön. Ich empfehle das eigentlich. Das Gerät, aber man muss eine gewisse Anzahl Völker haben. Und beim Verdampfen ist es natürlich so, dass man sich gut muss schützen muss. Man kann hier die Oxalsäure einfüllen, relativ viel. Also wenn man das mal im Betrieb noch hat, heiß ist und bloßt, dann kann man das eigentlich in diesem Sinne nicht abstellen. Dann geht man einfach von Volk zu Volk durch das Behandeln. braucht etwa 30 Sekunden pro Volk. Oxalsäure ist das dann Maximum ein halbes Gramm, das ins Volk kommt. Also die kleinste Menge von jedem System. Der Vorteil noch von der Sublimation ist, dass das viel weniger temperaturabhängig ist. Es also spielt keine Rolle, ob es ein bisschen wärmer ist oder ob es auch sogar Minusgrad hat. So, da kann man die fast immer anwenden. Hier habe ich jetzt nicht nur die dünnen Gummihändchen an, sondern ich habe dicke Händchen an, weil das Gerät halt recht heiß wird. Weiter muss ich dann natürlich auch die Schutzmaske anlegen, damit ich die Aerosol nicht tun einschnüfe. So, schalte jetzt das einmal ein, stelle die Temperatur auf. Das geht einen kleinen Moment, bis das alles richtig im Betrieb ist. Es ist auch ganz wichtig, dass ich den Schieber natürlich jetzt im Kasten unten rein mache, weil der muss ja zu sein, dass nicht der ganze Dampf gerade unten rausgeht. Dann muss ich langsam die Maske anlegen. Da innen in im Verdampferin ist jetzt langsam der Bereich da, wo sich alles verflüssigt hat. Und dann kann ich beim Schauglas oben hineinschauen und wenn das Wasser eigentlich weg ist, verdampft ist und nur noch Oxalsäure, ist, da wieder alles wiss und fest ist, äh, dann habe ich dann auch einfach noch so, jetzt mache ich beim Volk vorne, den Flugloch mache ich ein nasses das einfach abdecken. Der liegt schön da. Und dann kommt der Sublimator da unten und dann Zelli ich Drissig. 30. So. dann bleibt das mit einer Stunden zu. Und ihr seht, das läuft weiter. Also ich habe das natürlich vorbereitet, bei jedem Volk hier abdecken. Und dann ist in ein paar Minuten der ganze Bienenstand behandelt. Wir haben jetzt die zwei Varianten gesehen von der Restentmilbung der Bienen im brutfreien Zustand im Winter mit Oxalsäure. Seitdem haben wir die Träufelmethode gesehen, die, die sicher sehr eine sehr einfache Sache ist. Der Nachteil der Träufelbehandlung war, gerade zum Beispiel in diesem Jahr, war. Wenn man noch sehr viel Milben hat und vielleicht sogar eine zusätzliche Behandlung noch machen muss, dass es das auf den Winterbienen beim Träufeln nicht vertreibt. Beim Verdampfen ist es so, dass das natürlich ein, doch ein recht technisches Equipment voraussetzt. Aber man kann so natürlich sehr schnell sehr viele Bienenvölker gut behandeln und man braucht am wenigsten Oxalsäure bei dieser Methode. Wir wünschen euch allen einen schönen Winter und viel Spaß bei den Bienen im nächsten Frühjahr.